Remarketing – die Chance für mehr Conversions auf Ihrer Webseite. Ihnen ist sicher auch schon aufgefallen, dass Sie beim Surfen auf verschiedenen Seiten oftmals Werbebanner von zuvor besuchten Webseiten verfolgen, oder? Das kommt vom Remarketing. Aber wie funktioniert Remarketing? Der Besucher kommt auf Ihre Webseite. In seinem Browser wird ein sogenanntes Cookie gesetzt und er wird in eine Liste eingetragen. Wenn er jedoch die Seite wieder verlässt, ist er verschwunden. Mit Remarketing sprechen Sie ihn mit Bannern auf anderen Webseiten wieder an. Damit erreichen Sie, dass der Besucher unter Umständen wieder zurückkehrt und etwas kauft oder sie kontaktiert. Remarketing ist nicht nur auf Webseiten über Google AdWords möglich, sondern auch auf Facebook und Twitter. Selbstverständlich kann die Werbung auch zielgerichtet auf PCs, Tablets oder Handys ausgerichtet werden. Aber warum sollten gerade Sie Remarketing überhaupt nutzen? Ganz einfach, Sie generieren mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit neue Kunden. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann freue ich mich über das Abonnieren des YouTube-Kanals oder aber auch übers Folgen auf Facebook und Twitter.